Hallo zusammen, ich bin Rihanna und bin im ersten Lehrjahr. Ich bin Sophia und bin im zweiten Lehrjahr. Und ich bin Alessi und bin im dritten Lehrjahr. Wir machen alles das Kaffee bei der Schengensteuer in Schönenwerd. Willst du uns über die Schulter schauen? Dann komm mit! Im ersten Lehrjahr ist man in der Abteilung Kalkulation. Dort tun wir Kundenanfragen an die richtige Stelle weiterleiten und hilft bei der Kalkulation unserer Produkte mit. Die Abteilung Kalkulation ist super für einen Einstieg, weil man Produkte und andere Filialen kennenlernen im zweiten Lehrjahr arbeitet man mit der Personalabteilung. Man hat sehr viel Kontakt zu Bewerbern und Mitarbeitenden. Da lernt man sich gut zu organisieren und strukturiert zu arbeiten. Man ist schon sehr selbstständig und kann das Team somit gut unterstützen. Im dritten Lehrjahr ist mit der Abteilung Export tätig. Man ist dafür zuständig, dass unsere Steuer rechtzeitig und am richtigen Ort im Ausland ankommen. Für diesen Beruf sollte ich flexibel sein und auch ein bisschen Humor mitbringen. Manchmal läuft nicht alles nach Plan, aber das macht es auch spannend und abwechslungsreich. Wir tauschen uns regelmässig mit unseren Berufsbildnern aus. So kann man auf unsere persönlichen Anliegen eingehen. Weil wir sechs KV-Lernende sind, können wir uns mega gut untereinander austauschen und gegenseitig helfen. Beruflich, schulisch, aber auch privat. Mir gefällt besonders, dass wir als Lernende bei den Schenkerstore viele Abteilungen sieht, Verantwortung darf übernehmen und selbstständig arbeiten kann. Und man bekommt das Halbtagsabo, eine Beteiligung an Fitness, sieben Wochenferien im ersten Lehrjahr und wir haben eine 40-Stunden-Woche. Bist du eine offene und kommunikative Person und willst ein Teil von uns Team werden? Dann bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich.